Oh, jetzt schon grinsen. Bleib du mal vernünftig. Oh, ich möchte ein bisschen. Oh, da unten ist dein Nippel. Ja. Ich dachte hier. Ja, Nein siehst die Mutter? Siehst aber, siehst aber wirklich aus so wie ein Pumper, Alter. Ist gepumpt? Ich sag dir, den ganzen Tag. <lacht> die Stützen, Alter. Ready here. Das ist meine Chance, <lacht> äh, richtig fett am Start zu sein. Hier ist meine Schauspieldurchbruch. durchbruch das ist hier. <lacht> ja. Jennifer Jacqueline, möchtest du diese Rose annehmen? Oh, du bist <lacht> angebunden und dieses Schnaufen. Oh Gott, <lacht> <lacht> dann hast du mich angeguckt. Und das habe ich aus dem Augenwinkel gesehen und konnte nicht. Kommen wir zur nächsten Rose. Es <lacht> muss so leid! Okay, ready. Ready? Ich muss mich richtig verkümmert. Okay, ich bin ready. Okay. Geht alles von der Aufnahmezeit ab. Okay, ready, jetzt aber. Los. Ich seh dich halt da drin, ne? Okay, muss muss woanders hingucken, okay. Shit. Wir waren fast durch, Mann. Ja, und dann wir. Du... Okay, okay. Wow. Wir sind total rot geworden schon. Brad Pit los geht's. Du hast Was? kurz gegrinst. ich nicht. Hm, Plastik. Okay. Jetzt, jetzt glaube ich geht's. Wer lacht ist Kelly-Fan. Okay. Möchtest du diese Rose annehmen? Nicht Okay, jetzt wirklich, jetzt bin ich mir hundertprozentig sicher, jetzt ist gut, okay? Ready? Bin klein, klein und behindert los. Okay, okay. Kommen wir zur nächsten Rose. Chantal, möchtest du die? Alter. <laughs>